Keine Ahnung, ja, jetzt mach hier. Man, das hält hier nicht. Ich wollte das aber so gerne. Wir trinken heute den Torwächter. Den Ganauer Torwächter. Siehst du? Kannst du ja auch nicht schreiben. Ja, hier. Gucken, wo siebst du ja. Willst du? Ich sag heute. Bernauer Torwächter, das Kellerbier ist eine traditionell gebraute, unfiltrierte, naturbelassene Bierspezialität. Mit einer Stammwürze von 11,7% und 26 Bittereinheiten. Bietet es dem Genießer ein vollmundiges und ursprüngliches Geschmackserlebnis. Wenn man auf die äh, Webseite geht von Bernauer Torwächter, dann ähm, ist die Geschichte von dem Bier auch erklärt. Bernau hieß nämlich auch mal Biernau. Hey, ich finde es super, genau mein Geschmack. Denzel, was du bemängeln kannst, du eigentlich ja. der Verschluss ja. und das auf dem Kronkorken Stroh. Ja, der ja, Kronkorken, das ist das Problem. Das Soll ich ist schon sein. mal spannen? Spannend Ist jetzt jetzt gespannt? Ist jetzt gespannt? gespannt ist jetzt ja, die Sonne ist auf jeden Fall gespannt. Ja, ja. Na, Finger mal langer machen. So. Wir sind mal gespannt. <lacht> oh Gott, das will ich Macht lustig, ich ich brauche jetzt was zu trinken, kein Kapusten. Ich, ja, ja. Mhm. ich habe hier <lacht> einen Untersexamen, in lito <lacht> Rico, stellt das Bier einfach daneben. Das ist okay, oder? ja. Das geht schon, ja. Übrigens hast du das schon gesehen, ja. Wir schreiben heute mit den Testoleros Wo kann man den nehmen bestellen? Ja, das weiß ich nicht. Gibt's den überhaupt noch? Nee, das ist eine ein Unikat. Den kann man höchstens für 1000 Euro bei uns hier ah. steigern. Aber dafür kann man tolle Sachen im Shop kaufen hier. Genau. Schau mal rein, ein Brot. von so weit. Nee, ich auch nicht. Wir haben schon bessere Bier getrunken. Ja, ja. Ich würde jetzt nicht Laden den Laden wollen und mir kaufen. Mhm. Das ist so schwer, mhm. also, ja, aber das ist so, so schwer. Kommt aus der Region, kriegt ja, von uns auf jeden Fall einen Spezialpunkt. Schöne eine Grüße, nach Bernau. Ja, schöne Grüße. Wir haben bestimmt noch ein paar Besonderheiten. Ja, haben Sie 100%. Jetzt testen wir vielleicht nächste Mal, vielleicht rüber nächste Mal. Okay, Na, ich bin ja mal echt gespannt. Dann nicht. Also, ist der Uwe da oder der ich Uwe! Uwe! Also ich schmecke keinen Ruhe. 14 Punkte, Bronze, Mittelklasse, nichts so Besonderes, nichts so Schlechtes, aber grundsätzlich billiges. Genau das Richtige für Flüchtlinge Kacke. Was trinken wir als nächstes? Ich bin äh, 24 Stunden auf äh, in Genauer mitgemacht, da waren die auch da da hat mir das auch besser geschmeckt als. Also das ist ja Pilz, ne? Das ist Pilz. Also, also das, dass, das, dass, das, das äh, ist ein äh, genauer, trauriger Privatpilz. Pilzat ey, geil weil die wollen ein mehr. Nee. Ja, bin ich gespannt. Genau. Abonnieren und. Äh, Liken, teilen. Genau. Weiter verteilen. <lacht> Schreitet raus aus der Community. Äh, ja, Zum Schluss nochmal äh, schöne Grüße an die Bernauer Brauerei. Also, schaltet das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein. Brauerei, ciao. Bis demnächst.